Hallo! Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr genießt das schöne Wetter. Der Frühling ist endlich da und ich finde, man merkt so einen großen Unterschied zwischen einem Tag, an dem die Sonne scheint und an dem sie nicht scheint, weil die Leute sind an den guten sonnigen Tagen so viel freundlicher und irgendwie, ich finde, alle sehen besser aus und strahlen und ähm, es ist so herrlich. Ich liebe den Frühling und ich liebe generell den Mai, das ist mein Lieblingsmonat und ich genieße es wirklich jeden Tag und denke so, ja, wieder ein Tag im Mai. Und... Ähm, ja, ich hoffe, ihr genießt es auch so sehr wie ich. Ich wollte euch doch nochmal einen Einblick in meinen Kalender geben, einen genaueren. Ähm, ich hatte euch den ja schon mal gezeigt, der sieht so aus und ähm, danach haben schon wieder super viele gefragt, wann denn endlich mal das Video kommt und heute ist es soweit. Ähm, ich dachte mir, ich gehe mal ein bisschen genauer mit euch durch, wie ich das alles so plane, wie ich den gestalte. Es kommt mir dabei ehrlich gesagt nicht so sehr auf das Optische an, dass es irgendwie künstlerisch besonders gestaltet ist, sondern ich benutze das wirklich, weil ich es brauche und Eher so als gebrauchsobjekt ähm, ich bin mal gespannt was ihr dazu sagt erzählt mir gerne mal wie ihr euren kalender aufbaut und wie ihr den nutzt damit ihr alles schafft was ihr so schaffen müsst und ähm, ja jetzt zeige ich euch erstmal, wie es so aussieht bei mir im kalender let's go so also das ist mein kalender für das jahr 2017 als ich euch den das letzte mal gezeigt habe haben viele gefragt von welcher marke der denn ist und ähm, hier vorne sind so ein paar Informationen, die ich euch mal einmal kurz abfilme. Aber ich schreibe die auch nochmal in die Infobox. Also ähm, ich denke, mit der Artikelnummer kommt ihr schon relativ weit. Und ansonsten kvh Verlag. Ähm, keine Ahnung, ich habe auch noch nie was davon gehört. Ich habe den, glaube ich, bei Thalia gekauft. Der hat so um die 15 Euro gekostet. Und ja, ich finde den erstmal von außen sehr hübsch, schlicht, aber irgendwie was Besonderes. Und... Ähm, wenn man ihn dann aufblättert, kommen natürlich erstmal hier die persönlichen Daten und wichtige Telefonnummern. Und das ist eigentlich schon alles, was kommt, bevor es dann wirklich losgeht mit, den, mit dem Kalender an sich. Also hier beginnt dann direkt der Jahresplaner 2017. Der ist aufgeteilt auf zwei Doppelseiten. Den benutze ich gar nicht. Also hier stehen so die ganzen ähm, Feiertage drin. Das ist ganz praktisch, aber ich trage da nichts ein oder so. Das brauche ich irgendwie nicht. Und dann kommt sogar noch so eine Übersicht für Geburtstage. Ähm, auch die nutze ich nicht. Ich trage Geburtstage direkt, wenn ich den Kalender neu bekomme, immer in die Tage oder zu den direkten Tagen ein, weil ja, ich gucke nur auf die Tage und nicht auf so Übersichten. Deswegen ist es für mich überflüssig, aber es ist eigentlich ganz nice to have. Ähm, und dann geht es schon direkt los. Und zwar sind die Wochen so aufgeteilt. Also pro Tag hat man eine Spalte. Und ähm, eine Woche ist auf einer Doppelseite. Das funktioniert sehr, sehr gut für mich. Ähm, Samstag und Sonntag teilen sich dann eine Spalte. Da trage ich eh nicht so viel ein, weil ich da nicht so viel mache. Gott sei Dank. Ähm, ich hatte vorher Kalender. Zeige ich euch kurz. Moment. Das ist zum Beispiel der von 2016 und da sahen die Seiten, ich habe jetzt gerade eine unbeschriebene Woche gefunden, so aus. Also die waren eben ähm, auch auf einer Doppelseite, aber dann jeder Tag eine Zeile. Ich finde es so praktischer, ich habe auch wirklich gezielt in diesem Jahr nach so einem gesucht, weil ich da einfach mehr eintragen kann und weil ich damit irgendwie besser klarkomme. Und außerdem sind hier die Zeiten, das finde ich ganz cool. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie ich so meine Woche strukturiere, beziehungsweise wie ich das in den Kalender auftrage, dass es mir am meisten bringt. Ich zeige euch mal meine aktuelle Woche und jetzt werdet ihr merken, dass das Video etwas vorgedreht ist, weil ich schaffe es sonst nicht mehr. Also wir befinden uns momentan in der Woche vom 8. Mai bis zum 14. Mai. Und ähm, so könnt ihr euch erstmal einen ganz guten Überblick machen, wie das dann so aussieht. Es kommt mir nicht darauf an, dass es besonders hübsch oder ordentlich oder äh, bunt oder schön gestaltet ist. Ich brauche das wirklich einfach als Hilfe und nicht als etwas, was mich optisch anspricht, wie auch immer. So, jetzt könnt ihr euch erstmal einen ganz guten Überblick verschaffen. Ähm, was erstmal auffällt, ist, dass hier zwischendurch so Sachen ausschraffiert sind. Das sind die Zeiten, zu denen ich wirklich fest eingeplant bin und auch nichts anderes machen kann. Also ich weiß ja am Anfang der Woche, wann ich die Woche arbeite und wann ich Uni habe. Und das trage ich irgendwann am Anfang der Woche ein. Und ähm, wenn ich zum Beispiel donnerstags, habe ich immer von 9 Uhr bis 19.30 Uhr Uni und dann... Ähm, Schraffiere ich das auch komplett aus, weil ich weiß, da kann ich dann nichts anderes machen in der Zeit. Aber ansonsten schreibe ich alles, was ich den Tag dann zusätzlich machen muss oder will, irgendwo um diese ausschraffierten Blöcke. Das ist dann nicht so, dass ich zum Beispiel äh, hier genau um 15 Uhr das Referat geübt habe, sondern ich habe bis 14 Uhr gearbeitet, bin dann nach Hause und habe dann das Referat geübt, wann auch immer das dann ist. Da schreibe ich jetzt nicht konkret zu Zeiten rein, sondern einfach nur als Gedankenstütze, damit ich das nicht vergesse, den Tag. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann streiche ich es durch. Und ähm, feste Termine, wie zum Beispiel Krankengymnastik oder so, schreibe ich natürlich direkt zu der Zeit hin. Und das geht dann meist eine halbe Stunde, sodass ich das gar nicht ausschraffieren muss. Und ja, ansonsten benutze ich auch gerne den Sonntag oder hier oben sowas, dieses Ausschraffierte, um mir einfach... Ideen zu merken, beziehungsweise wenn ich zum Beispiel mit der Bahn fahren muss und noch nicht genau weiß, welchen Zug ich nehme, dann ähm, schreibe ich dahin, welche Züge es theoretisch gebe und dann kann ich mich dann für einen entscheiden. Einfach nur so als Gedankenstütze, damit man nicht ständig sein Handy rausholen muss. Und ihr seht, ein paar Termine sind tatsächlich schon eingetragen, sogar bis in den August rein. Es gibt halt so Termine, die weiß man schon relativ früh im Voraus, zum Beispiel irgendwelche Abgabedaten oder so, hier jetzt für eine Hausarbeit. Und die markiere ich mir dann auch wirklich bunt und auffällig, damit ich die nicht vergesse. Und ansonsten habe ich eigentlich immer irgendwo noch eine Büroklammer, die einfach, die ich benutze, um zum Beispiel Rezepte da reinzulegen. Oder einfach wichtige Dinge, die ich nicht vergessen darf, die ich immer bei mir habe. Ähm... Aber das war eigentlich alles. Hier hinten habe ich eigentlich noch so ein Post-it. Da wollte ich... <lacht> ich glaube, das wollte ich benutzen, um Videos zu planen. Aber mir ist aufgefallen, dass es nicht funktioniert. Und deswegen habe ich jetzt, um Videos zu planen, ein extra Notizbuch. Ähm, also kann ich auch rausnehmen. Beziehungsweise eigentlich ist es ganz gut, zwischendurch mal ein Post-it zu haben. Weil den kann man eigentlich immer gebrauchen. Und ähm, das war's. So baue ich meinen Kalender auf. So plane ich meine Wochen und so funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Und für mich sind so Wochen, die besonders voll gekritzelt und irgendwie unübersichtlich sind, immer irgendwie die erfolgreichsten. dann denke ich immer, ich hätte am meisten geschafft. Deswegen, ähm, ja, also ich achte halt echt nicht so darauf, dass es irgendwie hübsch aussieht oder so, sondern einfach, dass es mir hilft und das tut es. Ja, das war es schon. Einfach ein kleiner Einblick. So funktioniert es für mich momentan sehr, sehr gut. Es ist so, dass sich das zwischendurch auch mal ändert. Ich kann euch da gerne auch auf dem Laufenden halten. Und ich glaube auch, dass für jeden einfach andere Arten und Weisen am besten funktionieren. Also das mit dem Ausschraffierten, das mache ich zum Beispiel noch nicht lange. Aber ich habe gemerkt, dass ich dann einfach besser gucken kann, wie viel Zeit ich danach auch noch habe für andere Dinge oder davor. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass für euch vielleicht ganz andere Dinge sehr, sehr wichtig sind im Kalender, die ich gar nicht erwähnt habe. Deswegen schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Und ich freue mich natürlich über ein Feedback. Falls ihr eine Idee habt, wie ich noch öfter... Ähm, euch mitnehmen kann bei meiner Planung oder generell, wenn es um Kalender geht, dann sagt mir gerne Bescheid. Wir können auch gerne mal, huch, was war denn das? Äh, eine Woche zusammen planen oder so. Wenn ihr Lust drauf habt, dann, dann schreibt mir einfach. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen tollen Frühlingstag und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss!